Hallo, ich hoffe es geht euch gut. Letztens war ich mal wieder in der Situation, in der ich dachte, ach krass, irgendwie war das eine ganz coole Erkenntnis und vielleicht hilft sie ja auch der ein oder anderen von euch in bestimmten Situationen weiter. Von daher lege ich einfach mal los. Ich weiß nicht genau, wie intensiv ihr dieses Jahr den Wahlkampf miterlebt habt oder mitverfolgt habt, aber vielleicht habt ihr mal den Satz gehört, jedes Verbot ist auch ein Innovationstreiber. Eigentlich ähnelt der Satz ja sehr dem Spruch, den wir wahrscheinlich alle kennen, Not macht erfinderisch. Eigentlich ist es ja genau das. Mein Opa hatte auch einen ganz ähnlichen Spruch, das war vielleicht noch ein bisschen extremer, aber er hat immer gesagt, man kann ruhig dumm sein, man muss sich nur zu helfen wissen. Und das geht auch in die gleiche Richtung, würde ich sagen. Diese drei Gedanken lassen wir erstmal so stehen und kommen darauf gleich wieder zurück. Die Situation, von der ich zu Anfang des Videos gesprochen habe, ich will sie gar nicht zu sehr konkretisieren, weil ich glaube, dass jede von uns schon mal was Ähnliches erlebt hat und sich dann selbst am besten in, das, in die Erinnerung zurückdenken kann. Aber es ging im Großen und Ganzen darum, dass ich etwas erlebt habe oder bekommen habe oder gemacht habe. Das war in Ordnung, das war ja okay so, aber es war nicht ganz optimal. Also wenn ich mir vorher die Situation ausgemalt hatte und vorgestellt hatte, war es noch ein bisschen was anderes und in meinen Augen noch ein bisschen besser. Obwohl das ja wieder sehr, sehr subjektiv ist. Aber ihr wisst, was ich meine. Also ihr seid in einer Situation zum Beispiel und die ist jetzt nicht so mega geil, aber auch nicht so, dass man jetzt denkt, oh Gott, oh Gott, ganz schrecklich. Dann gibt es, glaube ich, zwei Lager von Personen, wie man damit umgehen kann. Natürlich auch noch ganz viel dazwischen. Es gibt ja nicht nur A oder B, aber nur um mal die Extreme darzustellen. Auf der einen Seite die Leute, die sagen, ich tue jetzt alles dafür, diese Situation oder diesen Zustand, wie er ist, zu optimieren. Und auf der anderen Seite die Leute, die sagen, ich nehme zwar wahr, dass das gerade hier nicht so optimal ist und dass ich vielleicht selbst sogar eine Idee hätte, wie ich es verbessern könnte, aber... Ich lasse das jetzt einfach mal so und nehme das so an. Ich spare mir jetzt mal den Aufwand, vielleicht mache ich das dann morgen wieder, aber ähm, gerade ist es schon in Ordnung so. Im Allgemeinen würde ich mich diesem Lager der Menschen zuordnen, die halt, wenn etwas nicht optimal ist, das ansprechen und das probieren zu verbessern. Und das ist ja auch sogar manchmal sehr, sehr einfach und mit gar nicht viel Aufwand verbunden. Aber das kann eben auch schnell zu viel Kraftaufwand führen. Vor allem, wenn die Person, die du dann ansprichst, nicht sagt... Ja stimmt, lass uns da mal drüber reden. Sondern sich angegriffen fühlt und irgendwie, ja, es zu Konflikten führt oder zu Meinungsverschiedenheiten, dann wird das natürlich manchmal echt relativ anstrengend. Ich habe jetzt in letzter Zeit aber auch manchmal mich eher diesem Lager zugeordnet und mir gedacht, ja, ich würde wohl auch das nochmal verändern, aber ich gucke erstmal. In welche richtung das überhaupt geht ich nehme erstmal das an wie es gerade ist und probiere dann mal was daraus zu machen und vielleicht kommt ja auch noch jemand anders auf die idee dass es anders besser wäre oder ich merke dass es so wie es ist schon perfekt ist weil das hat sich ja auch jemand überlegt da steckt ja auch meistens was hinter der grund warum ich das so mit euch teile ist dass ich festgestellt habe dass fast immer wenn ich mich für diese für diese herangehensweise entschieden habe also nicht den Zustand zu verändern, zu verbessern, sondern mich selbst darauf einzustellen, habe ich viel langfristiger darin investiert, im Kopf so flexibel zu sein und mir eben Strategien zu überlegen, wie ich denn auf eine Situation reagiere, auf einen Zustand, der, den ich mir nicht ausgesucht habe. Wisst ihr, was ich meine? Also es war am Anfang natürlich erstmal anstrengender und mehr, mit mehr Aufwand verbunden, damit irgendwie klarzukommen und mir halt eine Idee überlegt habe, wie ich das jetzt so für mich adaptieren kann und damit umzugehen. Aber langfristig gesehen hat sich dieser Aufwand auch wirklich gelohnt, weil der Zustand ist meistens eh nach ein paar Wochen oder so gegessen. Aber du selbst wächst eher an diesem Zustand, wenn du eben dich darauf einstellst und nicht, wenn du den Zustand mit aller Kraft und aller Macht, die du hast, veränderst, verbesserst in deinen Augen. Versteht ihr, was ich meine? Also ich habe wirklich festgestellt, dass dieses sich selbst vielleicht limitieren oder sich selbst etwas verbieten dazu führt, dass du nicht unglücklicher wirst dadurch, sondern dass du eben eine Strategie dir überlegst, wie du dann damit umgehen kannst. Und im Endeffekt entwickelst du damit dich selbst einfach weiter und du übst dein Gehirn auch auf Situationen einzustellen, auf die es vorher nicht eingestellt war. Also ich habe zwar erst den anstrengenderen Weg gewählt, aber habe jetzt langfristig davon total profitiert. Das ist, glaube ich, manchmal cool und wichtig, sich klar zu Die Herausforderung ist irgendwann vorbei, aber das, was du daraus gelernt hast, das hast du noch, das bleibt da. Ja. Irgendwie cool, oder? Also, wenn ihr mal wieder in einer Situation seid, in der ihr denkt, fuck it, ich habe tausend Ideen, wie man das viel, viel einfacher gestalten kann, wie man daraus viel schneller profitieren kann, dann denkt vielleicht mal an dieses Video zurück und überlegt euch, soll ich jetzt wirklich die Kraft da reinstecken, das zu verändern, sodass es einfacher wird, oder soll ich lieber die Kraft da reinstecken, mich weiterzuentwickeln, damit nicht nur die dieser Zustand für mich einfacher wird, sondern auch alle kommenden, die dann wieder eine neue Herausforderung sind. Ich hoffe, dass ich meine Gedanken einigermaßen verständlich formuliert habe und freue mich sehr auf eure Gedanken dazu in den Kommentaren. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine tolle Woche mit vielen Herausforderungen und ähm, passt gut auf euch auf, genießt den goldenen Herbst und bis zum nächsten Mal. Tschüss!